So, dritter Teil, äh, als Firma Spielen, Programmieren, äh, interviewe ich jetzt jemanden, der wirklich Spielen, Programmieren beibringt, nämlich seinen Schülern seit 20 Jahren, schätze ich mal. <lacht> ja, Unterrichtest du Programmieren? Ja, seit 1981, ja. Seit 1981, okay, dann sag uns... Äh, 30 Jahre. Was, seit 30 Jahren? <lacht> was war das schönste Erlebnis bis jetzt? Also im, im Zusammenhang mit dem Unterricht? Mit dem Unterricht... Oh, das ist jetzt schwer zu sagen. Eines der schönsten ja. oder befriedigendsten. Ich bin unheimlich jeder gern Tag lehrer, ja, jeder Tag schön. da kann man gar, gar keine einzelnen ja, Höhepunkte herausfinden. Ja, das weiß jetzt gar nicht. auf die schnell. Okay, ich habe gehört, äh, du machst nur eine Konkurrenz. Du bringst deinen Schülern bei, äh, wie sie Computerspiele programmieren im Unterricht. Ich glaube nicht, dass das eine Konkurrenz ist, <lacht> sondern eher eine Ergänzung. Das ja. ist immer wieder Erzähl das davon. Problem beim Programmieren. Ja, ja, okay. Wenn ich einen Programmierkurs anbiete, so ist ja ja, ich glaube eher, das ist Fahrt, die ganze Geschichte. Mhm. selber Erfahrungen mit C programmieren, meine ersten Programme eben lauten sie irgendwo 4 plus 3, dann steht irgendwo ganz unten in der Konsole eben 7. Das ist nicht sehr erheiternd für die Schüler. Das heißt, hast du aus Erfahrung ja, gemacht? Ja, klar. Wenn ich dann also Turmrechnungen mache in C und ja. dergleichen, das ist schon etwas anderes, mhm. wenn sie also Strafaufgaben machen müssen, mit Türmen und dergleichen, wenn sie natürlich schnell etwas haben. Oder ich mache immer 6 aus 45 ja. programmiere ich immer eben die Lottozahlen für die nächsten Wochen, okay, ja. das geht dann schon ein bisschen, aber irgendwie ist es nicht so richtig lustig für die Kids. Ja, und dann habe ich eben bei einer Messe einen Kollegen kennengelernt, der Spiele programmiert, dann habe ich eben diese Idee aufgegriffen und habe gesagt, okay, wir programmieren das nächste Mal Spiele, da hat mich eben der Kollege auf Beiden gebracht und jetzt habe ich wirklich selber versucht, hier in diese Richtung etwas zu machen, eben mit Törteln und dergleichen mehr, ja. kann man sehr wunderschöne Sachen machen, die wo die Schüler also wirklich gern mit Freude dabei sind. Sehr gut, ja. Seit wie vielen Semestern hast du das jetzt probiert? Das läuft erst jetzt das zweite Semester. Das zweite nein, Semester? Ja, nein, nein, also das erste Semester eigentlich. Das erste Semester. Und die ja. Schüler, die sind wie alt circa? Die Schüler sind 16 und 17 Jahre alt. 16 und 16, 17 Klasse, und ja. Und die reagieren gut darauf? Ist perfekt, ja. das Perfekt, voll, ja. Okay. Kannst du noch sagen, wer dieser geheimnisvolle Kollege war? <lacht> ja, <laughs> Jens? Das ist mein Okay. <laughs>